Ich weiß nicht, ob es an der Sonne Kaliforniens liegt oder einfach im Urlaub. Aber es gab tatsächlich keinen einzigen Morgen, an dem wir mit schlechter Laune aufgewacht sind. Die ersten Tage sind wir jetzt etwas entspannter angegangen. Es wurde Zeit für City Life. Ich weiß nicht, wo wir hingehen. Das hier fühlt mich rum. Wir sind übrigens wieder in San Francisco, also in der Innenstadt, nachdem wir gestern diesen wunderschönen Trip gemacht haben. Und das sieht echt fantastisch aus. Ist das neu? Ist das alt? Ist das aus antike? Ist es aus einem Star Wars-Film? Like Wir spazierten die komplette Küste von San Francisco entlang. Von der Golden Gate Bridge bis hin zum Pier 39. Ich mag den. Also ich habe mir unter Pier39 irgendwas Tolles vorgestellt, aber es ist tatsächlich einfach nur noch eine Touristenfalle voller kleinen Shops, weil man sich denkt, okay gerade hier muss ich mir wohl meine Sonnenbrille kaufen oder meine Perlen, also keine Ahnung. Perlen? Hast du Perlen gesagt? Ja, da hinten es Perlen. Oh, kostet mir jetzt Perlen. Ja, ich gebe es zu, der Tourismus hat mich total abgeturnt, aber meine Geduld zahlte sich aus. In dem Moment als ich meine Drohne auspackte und nach oben. ging.